Hallo zusammen, mein Name ist André, ich bin Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden und in diesem Video möchte ich mit euch über drei Aspekte eurer Arbeitsweise oder eures Arbeitsumfeldes sprechen, die häufig unbewusst eure Produktivität beeinflussen. Und im zweiten Schritt möchte ich mit euch sogar noch darüber reden, wie wir es schaffen können, uns produktive Schreib- oder Arbeitsgewohnheiten ganz gezielt anzueignen. Dann fangen wir erstmal mit den drei Aspekten an, die ich euch in Aussicht gestellt habe. Das sind die persönliche Schreibzeit, der persönliche Schreibort und die persönlichen Schreibrituale. Ich beginne mal mit, dem, mit der Schreibzeit, weil das wahrscheinlich das Konzept ist, mit dem die meisten von euch schon im weitesten Sinne vertraut sind. So wie man sagt, dass wir im Laufe des Tages irgendwann unsere Bestzeit haben, für welche Aktivität auch immer, sagt man das auch vom Schreiben. Es gibt irgendwann im Laufe des Tages eine bestimmte Zeit, in der wir besonders gut konzentriert, produktiv und kreativ arbeiten und schreiben können. Und wenn wir diesen Gedanken akzeptieren bzw. ihn teilen, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir versuchen, unseren Tagesablauf um diese beste Schreibzeit drumherum zu planen. Das heißt, dass man sich überlegt, wann ist meine beste Schreibzeit und gezielt versucht, sich diese Schreibzeit freizuhalten für all jene Aufgaben, die uns besonders wichtig sind, die viel Kreativität und Konzentration erfordern und umgekehrt, die Zeiten, in denen wir nicht so produktiv sind, vielleicht nutzt für Aufgaben, die weniger wichtig sind oder einfach weniger Konzentration erfordern. Ich zum Beispiel bin so eine Nachteule. Bei mir geht es mit dem kreativen Schreiben meistens los, wenn die Sonne so untergeht, die Stadt langsam ruhiger wird. Deshalb halte ich mir gerne die Abend- und Nachtstunden frei, arbeite auch gerne mal bis um 12 oder um 1 und schlafe dafür am nächsten Morgen länger aus. Direkt nach dem Aufstehen versuche ich dann zum Beispiel die Texte des Vortages zu überarbeiten, weil das nicht so viel Aufmerksamkeit kostet, die Rechtschreibfehler rauszunehmen und zu gucken, ob die Sätze stimmig sind oder Mails zu beantworten, die beantwortet werden müssen oder Anträge zu bearbeiten, die gestellt werden müssen. Also all die Aufgaben, die auch zu tun sind, aber die nicht unbedingt mehr Maximum an Konzentration erfordern. Der zweite Aspekt, den man beachten kann, wenn man die eigene Schreibzeit reflektiert, ist die Frage, wie viel kann ich überhaupt arbeiten? Wo liegt mein persönliches Maximum an einem Tag? Die Frage ist schwer zu beantworten und die ist sehr, sehr individuell. Einige von euch haben schon ein Gefühl für ihr Arbeitsmaximum, andere haben es vielleicht noch nicht. Eine Möglichkeit, ein solches Gefühl zu erwerben oder sich einen Überblick darüber zu verschaffen, ist es, dass man sich mal eine App runterlädt, mit der man die Zeit messen kann. Das heißt, wann immer wir uns an unseren Laptop setzen, dann starten wir den Timer dieser App. Die App zählt mit und sobald wir... Pause machen, vom Laptop weggehen, drücken wir auf den stopp -Knopf. wenn wir das mal kontinuierlich über zwei, drei Wochen hinweg gemacht haben, dann wissen wir, wo liegt und wo ungefähr unser Maximum für einen vollen Arbeitstag liegt oder für die Arbeitstage, die uns zur Verfügung stehen. Ich zum Beispiel kann von mir sagen, dass ich an einem vollen 8 Stunden Arbeitstag maximal 5 Stunden konzentrierte Schreibzeit habe. Das heißt für mich, ich lasse den Timer auch immer noch mitlaufen, nicht mehr um zu gucken, wo mein Maximum liegt, sondern um für mich selbst so eine Kontrolle Kontrollinstanz zu haben, wenn ich merke, die Luft ist raus, schaue ich auf das Pensum, das ich an dem Tag geschafft habe und wenn ich sehe, ich habe erst drei Stunden geschafft, dann überlege ich, wie ich damit umgehe. Schreibe ich direkt weiter oder mache ich jetzt eine größere Pause, um die ein bis zwei Stunden, die mir noch fehlen, später hinten drauflegen zu können. Umgekehrt, wenn ich bei vier Stunden bin und schon merke, die Luft ist komplett raus, dann mache ich Schluss und sage, okay, ich hatte heute einen schlechten Tag. Wenn ich fünf Stunden habe und die Luft ist raus, dann sage ich, hey, alles gut, ich habe mein Pensum erfüllt. Und wenn ich bei fünf Stunden bin und ich merke, ich kann weiterschreiben, dann bin ich entsprechend euphorisch, weil ich weiß, heute hatte ich wirklich mal einen guten Tag und kann mich darüber freuen und mir auf die Schulter klopfen. Ähm, eure Zeit wird anders aussehen. Eine Kollegin von mir am Schreibzentrum weiß zum Beispiel, dass sie maximal zwei Stunden am Tag konzentriert an einem Schreibprojekt arbeiten kann. Sie plant ihren Arbeitsprozess aber auch entsprechend drumherum und im Gegensatz zu mir hat sie es geschafft, jede ihrer Arbeiten bisher fristgerecht abzugeben, weil sie so gut in Sachen Zeitplanung ist. Das heißt, wo euer Maximum ist, ist gar nicht so wichtig dafür, ob ihr eure Ziele erreichen könnt. Wichtig ist, dass ihr es kennt und dass ihr damit realistisch plant. Ein Tipp, den ich euch darüber hinaus mitgeben möchte, wenn es um die Reflexion der eigenen Schreibzeit geht, ist, dass ihr bei der Planung eures Tagesablaufes darauf achtet, ausreichend Pausen und Belohnungen einzuplanen. Wenn wir unser Maximum kennen, ist es wichtig, dass wir zwischendrin immer wieder Pausen einbauen, die es uns erlauben, die Konzentration neu aufzubauen und neue Kreativität zu tanken. Darüber hinaus ist es auch so, dass wir häufig Zusammenhänge erst erkennen können, wenn wir nochmal ein bisschen Abstand zu unserem Schreibprozess gewinnen, vom Laptop weggehen und uns erlauben, neue Gedanken zu denken und auf neue neue Wege zu gehen im weitesten Sinne. Ein Kollege von mir am Schreibzentrum erläutert das häufig über eine Analogie zum Sport bzw. zum Training. Er sagt immer, wenn wir Sport machen, wenn wir eine Trainingseinheit machen, dann baut der Körper noch keine Muskeln auf. Das ist eine sehr kurze Zeitspanne und der Muskelaufbau passiert nicht in der Trainingseinheit, sondern in der Zeit danach, wenn der Körper verarbeitet, was im Training gelaufen ist. Und so sagt er, ist es auch mit unseren Schreibmuskeln, mit unseren Denkmuskeln, die werden nicht beim Schreiben aufgebaut, sondern in der Zeit danach, wenn wir dem Körper die Gelegenheit lassen, zu verarbeiten, was da gelaufen ist, zu verarbeiten, was wir uns gedacht haben, zu verarbeiten, was wir geschrieben haben. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum wir häufig unsere besten Ideen auf der Toilette haben oder unter der Dusche, nämlich zu den Zeiten, wo wir zwangsweise vom Laptop weggehen mussten. Und wenn wir das akzeptiert haben, und wenn wir sagen können, ja, damit kann ich mich identifizieren, dann ist es nur folgerichtig, wenn wir auch überlegen, okay, wie kann ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren? Wie kann ich mir diese Pausen einbauen, die es mir ermöglichen, wieder Kraft zu tanken und wieder kreativ zu werden? Und wenn wir auch wissen, wo unser Pensum ist, wo unser Maximum ist, dann fällt es auch viel leichter, uns Belohnungen einzubauen und uns Belohnungen zu gönnen. Und umgekehrt können Belohnungen, die wir bewusst einplanen, uns auch helfen, eine konzentrierte Schreibzeit durchzuhalten. Wenn ich sage, ich arbeite jetzt zwei Stunden konzentriert durch und danach darf ich mich mit meinen Freunden auf eine Stunde lang auf dem Kaffee treffen, dann ist das sehr viel motivierender für diese Schreibzeit und es funktioniert viel besser, als wenn ich mir sage, ich darf mich erst wieder mit meinen Freunden treffen, wenn ich meine Einleitung fertig geschrieben habe, weil niemand weiß, wann wir diesen Punkt erreichen werden. Der zweite Aspekt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist der individuelle Schreibort. Es ist ganz klar, wir schreiben an verschiedenen Orten, wir haben schon an verschiedenen Orten geschrieben und die Beschaffenheit dieser Orte und das Arbeitsumfeld, das wir an diesen Orten hatten, hatte einen Einfluss auf unsere Produktivität. Wenn wir diesen Gedanken akzeptieren, dann ist die Reflexionsfrage, die wir uns eigentlich stellen müssen, wo haben wir bisher geschrieben und wo waren wir besonders produktiv und wo waren wir besonders unproduktiv. Und wenn wir diese Orte für uns sortiert haben und überlegt haben, okay, war das der Schreibtisch in der Bibliothek oder war das ein Tisch im Café, war das ein Tag im Wald, wo ich meinen Laptop dabei hatte oder ein Tag am Strand, und wo das Wetter schön war und ich einfach locker drauf losschreiben konnte. Wenn ich also herausgefunden habe, wo sind diese Orte, an denen ich schon mal besonders produktiv war, dann kann ich überlegen, welche Aspekte diese Orte waren, dass eigentlich dies die ihn so produktiv für mich gemacht haben. Welche Aspekte dieser Orte sind es, die ich für mich brauche, um produktiv und entspannt schreiben zu können. Und wenn ich diese Aspekte identifiziert habe, dann kann ich versuchen, auch den derzeitigen Arbeitsplatz, zum Beispiel, wenn ich auf einmal gezwungen bin, zu Hause zu arbeiten, so zu optimieren, dass er möglichst nahe an meinen optimalen Schreibort kommt. Genau. Der Tipp, den ich euch mitgeben möchte, wenn es um die Reflexion des eigenen Schreibortes geht, ist der folgende. Ihr solltet darauf achten, dass ihr euren Schreib- und Arbeitsort möglichst strikt von eurem Freizeitraum trennt. So wie man sagt, dass man im Bett nicht lesen und nicht fernsehen sollte, damit der Körper verinnerlicht, dass das der Ort zum Schlafen ist, sagt man, dass ihr auch euren Arbeitsplatz, euren Schreibort nur als Arbeitsplatz und Schreibort nutzen solltet, damit der Körper verinnerlicht, das ist der Ort zum Schreiben, damit ihr, wenn ihr euch dort hinsetzt, direkt in den Modus kommt, dass ihr mit dem Schreiben und Arbeiten anfangen wollt und nicht darüber nachdenkt, welche Serie auf Netflix besonders interessant ist. Und umgekehrt solltet ihr euren Freizeitraum idealerweise auch möglichst strikt von eurem Schreibort trennen, damit ihr euch in eurer Freizeit auch wirklich entspannt, wirklich erholt, wirklich mal Abstand zum Schreibprojekt gewinnt und die Konzentration und Kreativität wieder auftanken könnt, die ihr braucht, um später fortzusetzen. Der letzte Aspekt, über den ich mit euch sprechen möchte, wird unter dem Begriff Schreibrituale zusammengefasst. Das ist ein sehr, sehr offener Begriff. Er meint eigentlich all die Dinge, die wir tun, bevor wir mit dem Schreiben anfangen und die uns idealerweise auch ins Schreiben hineinbringen. Was das genau ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Das müsst ihr mal reflektieren und für euch herausfinden. Manch einer räumt jedes Mal seinen Schreibtisch auf, bevor er mit dem Schreiben anfängt. Andere bringen nochmal den Müll herunter. Eine Kollegin von mir am Schreibzentrum hat sich immer eine Tasse Tee gekocht, bevor sie mit dem Schreiben angefangen hat. Ähm, viele hören gern Musik, bevor sie mit dem Schreiben anfangen. Ich zum Beispiel höre gerne die Soundtracks von den Computerspielen, die ich als Jugendlicher gespielt habe, weil die mich wieder in diesen Modus reinbringen, wo ich noch das nächste Level knacken möchte, wo ich mich konzentriere und durchziehen möchte. Meine Chefin am Schreibzentrum sucht sich für jedes größere Schreibprojekt ein individuelles Musikstück aus, das sie nur zu Beginn, wenn sie versucht, in dieses Projekt wieder reinzukommen, hört und kann dadurch ihre Gedanken auch sehr viel schneller wieder zu diesem Schreibprojekt zurückführen. Also da kann man ganz verschieden mit arbeiten, sobald man mal identifiziert hat, was so die eigenen Schreibrituale sind. Umgekehrt kann man natürlich auch reflektieren, gibt es vielleicht ein paar Gewohnheiten, die ich vor dem Schreiben habe, die mich eher hemmen oder ablenken. Das Checken des Mailfachs wäre so ein Klassiker, das Schauen aufs Handy, aufs Smartphone, das Klicken auf diese Pop-up-Nachrichten, die immer kommen, wenn man den Browser startet. All das sind Gewohnheiten, die einen eher ablenken oder hemmen und die sollten wir versuchen abzublocken und rauszuschneiden und eher gucken, wie wir es hinbekommen, dass wir produktive Schreibrituale einführen, die wir an unserem Schreibort, zu unserer Schreibzeit nutzen, um direkt in diesen Konzentrations- und Schreibmodus zu kommen. Der letzte Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist der Überbegriff Schreibgewohnheiten. Was genau eine Schreibgewohnheit ist, ist auch wieder relativ offen. Das kann eine Übung oder eine Arbeitstechnik sein, so wie ihr sie auf der Homepage des Schreibzentrums findet oder in anderen Videos im Channel des Schreibzentrums. Das können aber auch, wie schon gesagt, der Schreibort, die Schreibzeit oder die Schreibrituale sein. Das Ziel, wenn wir von der Aneignung von Schreibgewohnheiten sprechen, ist es eigentlich, dass wir versuchen, eine Arbeitsroutine zu gewinnen, die uns dahin bringt, dass wir automatisch ins Schreiben und Arbeiten kommen. Und diese Arbeitsroutine wird in der Regel verknüpft sein mit einem bestimmten Auslösereiz. Das heißt, das ist der Moment, in dem ich mich an den Schreibtisch setze, der Moment, in dem ich mir die Tasse Tee gekocht habe, in dem das Musikstück startet. Und dieser Auslösereiz ist in der Regel auch angenehm, ähm, beziehungsweise das Aus Bleiben dieses Reizes unangenehm. Wenn wir das hinkriegen, dass der Auslösereiz angenehm ist oder das Ausbleiben unangenehm, dann fällt es uns leichter, die Routine beizubehalten oder in diese Routine reinzukommen und nicht mehr von ihr abzuweichen. Die Dozentin, die mich mit dem Konzept der Schreibgewohnheiten vertraut gemacht hat, hat ähm, das Beispiel Zahnpasta angeführt, um diesen Punkt zu verdeutlichen. Ähm, Zahnpasta hat sich nicht gut verkauft, bevor man Minzaroma hinzugefügt hat. Die Gründe, Zahnpasta zu benutzen, waren genau die gleichen vor der Einführung von Minzaroma wie nach der Einführung von Minzaroma, aber erst danach ist sie zum Verkaufssit geworden. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich der, dass wir in dem Augenblick, wo wir eine Zeit lang uns die Zähne geputzt haben, weil wir wissen, dass es gut für uns ist, wenn wir jetzt damit aufhören, direkt merken, dass wir uns nicht die Zähne geputzt haben, weil das Minzaroma fehlt und wir nicht mehr diesen frischen Atem haben. Und so ähnlich ist es auch mit der, Angewohnheit, äh, mit der Angewöhnung von Schreibgewohnheiten. Wenn wir so einen Auslösereiz haben, der uns ins Schreiben hineinbringt und uns das eintrainiert haben, dann fehlt er uns eventuell, wenn wir ihn nicht mehr haben. Diese Tasse Tee fehlt uns eventuell. Das Hören von angenehmen Musikstücken kann uns fehlen. Ähm, das Zweite, was wir bedenken müssen, neben der körperlichen Komponente, die wichtig ist, damit wir die Schreibgewohnheit starten können, ist, dass die Eingewöhnung oder die Aneignung so einer ähm, Gewohnheit ähm, einen Arbeitsaufwand darstellt. Ne? Wir, müssen, wir wollen eine Routine erreichen, dafür müssen wir diese Routine auch eine Zeit lang durchhalten. Man sagt, mindestens drei bis, wo drei bis fünf Wochen kontinu kontinuierliches Einüben sind notwendig, um wirklich so eine Schreibgewohnheit sich anzueignen und sie wirklich zu verinnerlichen. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Fahrradfahren. Wenn wir anfangen, Fahrradfahren zu lernen, dann müssen wir uns noch sehr auf die Bewegungsabläufe konzentrieren. Das erfordert viel Aufmerksamkeit und Training. Wir fahren meistens irgendwie vor unserer Haustür auf und ab und konzentrieren uns sehr darauf, was wir tun und wie wir es tun. Aber wenn wir das erstmal geschafft haben, wenn die Verinnerlichung stattgefunden hat, dann haben wir den Payoff. Dann brauchen wir uns nämlich nur noch aufs Fahrrad zu setzen, wir müssen nicht mehr über die Bewegungsabläufe nachdenken und können losfahren und denken beim Fahren schon über die nächsten Ziele nach oder können uns in der Umgebung umschauen. Und so ähnlich wollen wir es auch mit den Arbeitsgewohnheiten, mit den Schreibgewohnheiten haben. Wir wollen uns Prozesse aneignen, die produktiv sind, wir wollen sie verinnerlichen, sodass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie wir dort reinkommen, was wir dabei tun, sondern bei dieser Tätigkeit schon die Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, wie wir optimieren können, worauf wir Wert legen wollen, was wir danach tun wollen. Wenn wir das beides zusammennehmen, also wir brauchen eine körperliche Komponente, wir brauchen eine Routine, an der wir festhalten, wir müssen kontinuierlich einüben, damit wir uns Schreibgewohnheiten aneignen können, dann muss man natürlich beachten, dass man sich nicht zu viele Schreibgewohnheiten auf einmal einüben sollte. Denn das macht es schwieriger, die Verinnerlichung voranzutreiben, da entsteht eventuell so ein Kuddelmuddel und zum anderen kostet es uns eventuell auch zu viel Kraft. Also lieber überlegen, welche Schreibgewohnheit möchte ich mir aneignen und sich auf ein oder zwei konzentrieren, dranbleiben, kontinuierlich einüben, drei bis fünf Wochen. Und wenn man das durch hat, dann kann man darüber nachdenken, okay, was ist der nächste Schritt, was möchte ich als nächstes ändern, was möchte ich mir als nächstes angewöhnen. Wie viele wir auf einmal machen, ist auch wieder recht individuell und hängt auch ein bisschen davon ab, wie komplex die Gewohnheit ist, von der wir sprechen. So viel erstmal von mir zu den Aspekten Schreibort. Schreibzeit, Schreibrituale und der Aneignung von Schreibgewohnheiten. Jetzt seid ihr an der Reihe. In einer Schreibberatung, also das Kerngeschäft, das ich als Schreibtutor normalerweise ausführen würde, so ein 11 gespräch würde ich euch fragen, was sind eure Gewohnheiten, die ihr jetzt schon habt, welche könntet ihr euch vorstellen umzustellen. Das kann ich in dem Sinne die Antworten von euch kann ich in dem Sinne jetzt nicht entgegennehmen, aber ihr könnt sie gerne in den Kommentaren hinterlassen. Schreibt auf, was sind eure Schreibgewohnheiten, die euch produktiv machen, was sind gute Schreiborte, gute Schreibzeiten, eure Schreibrituale. Das hilft euch zu reflektieren, wie bei euch der Ist-Stand ist und es hilft anderen, sich inspirieren zu lassen, was sie vielleicht machen könnten, was sie vielleicht umstellen könnten. So viel erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Angewöhnung von neuen Schreibgewohnheiten.